Ich probiere den schlechten, lauten Mund. Wie geht meiner Bergziegel? Wir haben die Berge für uns. Los geht's! Für uns geht's jetzt mit der Fähre über diesen laut Marie schlecht gelaunten Mund von Frankreich. Ich probiere den schlechten, lauten Mund. Zeig mal der Seite musst du, glaube ich. <lacht> ja, offen. Das ist doch der Meeresarm. Das ist gut. <lacht> ja, wir stehen hier in der Schlange und warten, bis die Fähre da ist. Wir fahren im Keller. an die andere Seite und man sieht hier geht es Sandstrand los und das Sandstrand hat eine Länge von 237 Kilometern. Schauen wir, wie die Bedingungen aussehen. Ja, das machen wir jetzt. Genau. Wir hatten schon, als wir ankamen, richtig fette Wellen. Also nicht surfbar, für uns zumindest. Genau. War aber ja. geil zum Anschauen. Wir saßen oben mit unseren Stühlen, Abendsonne, Weinchen getrunken. Finde ich auch immer schön, einfach nur den Wellen zu gucken. Schön und beeindruckend. Also, wir waren echt haushoch. Und Locker, das, ja. das macht dann auch einen Lärm, diese Welle. Also, ähm, Wie wenn man im Feuer guckt, da kann man auch einfach immer genau. zu gucken. Ja. Genau, Aber am liebsten gehen wir natürlich selber aufs Wasser, aber die Wellen sind kleiner und demher muss das muss ganz das gut sein. sein. Ja, ja. uns. Also sieht für uns auch deutlich überschaubarer aus. Das könnten wir auch gut surfen jetzt. Und hier gibt es dann auch einiges zum Auswahl. Wir sind in dem Örtchen auf der Suche. Nach Eis. Eis. Und ich habe eigentlich eher Lust auf was Salziges. Ich habe echt Hunger. Deshalb ich hätte gern Pommes. Eis haben wir schon gesehen. Ja. Pommes noch nicht so ganz. Wir haben einen nämlich gesehen und die hat aber seine Fritteuse nicht angabt. Und das ist schade. Ja. Aber ja. immerhin kriegst du endlich mal dein Eis. Das mein ist schon Eis. die ganze ja. Zeit wild und rumjammerst. Ja, ich habe so Bock drauf. Gau, riesen, ein riesen Ding jetzt hier? Und Kate, es gab kein Pommes? Nee, aber ein Krab. Den Crepe. Immerhin den Crepes. Wir sind auch noch in Frankreich, da kann man gut Crepes essen. Das noch mal ausnutzen. Also, lass dir schmecken. Wird gespült. Mhm. Muss auch sein, wir staunen das immer über den ganzen Tag an. Und dann gibt es halt immer Abwasch von dem ganzen Tag. Genau, und das sieht dann so aus. Kate auf ein Spülkissen. Da ist das Spülkissen. Perfekte Höhe dann. Auf, auf die kleine Waschbecken. Und sie macht das richtig effizient mit so wenig wie möglich Wasser. Aber trotzdem sehr sauber und ich bin äh, Herr, äh, der Herr, der trocknet und räume es dann nachher ein. Das hat sich eher so entwickelt, ne? Ja, weil ich den härteren Job habe. Wieso? Schau, wie hier, da, ich muss knien und du sitzt gemütlich auf dem Sofa. Ja, das ist auch wieder so, habe ich mich halt gut ausgesucht. Mhm. Was passiert dann noch nach dem Spülen? Dann geht es Richtung Dünne Pilat. Wir sind angekommen bei Dünne de Pilat. Kate stärkt sich noch mit der Karotte. Ja, dass sie auch hochkommen. genau weil dann gehts hoch einmal, einmal irgendwie Sand, ist da ein Sandwand und ähm, wir schauen mal wie wir da hochkommen so wir sind schon im Sand die Flipflops sind aus und los gehts hoch boah ich bin äh, 20 Schritten hoch und äh, ich merke es jetzt schon Ich bin ein echter das Ding Kate, da auf den Sandbanken gibt es Welle. Kannst du kurz mal einen Wellereiter holen? Im Leben nicht. Am, wie heißt dieses Springen? Boxspringen. Am Boxspringen oh, springen üben, üben wir noch. Achso, da üben wir auch noch, ja. ja. Wir haben erst ein bisschen dran gezweifelt, ob wir überhaupt hierher fahren sollen, ob sich das lohnt. Und ja, die Düne kennen wir ja, aber es ist halt Sand einfach. haben dann doch gemacht und ich bin froh, ich finde genau. es beeindruckend. Ganz viel Sand ist dann doch besonders. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne hier auf der Düne. Dann jetzt wieder schnell schrittes, springen nach unten. Ja, so ist es vorgesehen, mhm. zumindest bei mir. Ja, bei mir auch. Ob Folgen ich nicht, glaube ich. Nee. <lacht> dann ist unsere Frankreich-Reise äh, auch wieder auf sein Ende, würde ich mal sagen. Ja, wir haben nämlich vor, dann nach Spanien zu fahren. Oh. aber gut. Hola Banditos y Banditas. Das Bonjour ähm, gehört der Vergangenheit. Wir sind nämlich in Spanien. In Spanien. In ein kleines Surferortchen, das heißt Mundaka. Das würden die Surfer unter uns kennen. Ähm, und da schauen wir jetzt mal die Bedingungen an. Was meinst du, soll ich reinspringen? Buenos dias von uns. Buenos dias. Wir haben Lowey hinter uns gelassen, haben die Wanderschuhe angezogen genau. und laufen jetzt in Richtung Gatzelugatzu. Nein, Gatzelugatzu. Gatzelugatzke. Erst dachten wir, was liegt da für ein Pups aber oh, das ist ein riesen Nackschnecke, der ist richtig groß. Der ist fast so groß sein wie Kays Fuß. Brutal. Das ist nie so ein riesen Nackschnecke. Den lassen ey. wir hier mal den Straße überqueren. Ja. Ist schon richtig crazy, ja. oder? Kay? Aha. Schon cool, dieser, dieser Weg davor. Das ist einfach gerade so von der Natur, die Felsen sind. Hammer. Genau, da haben sie richtig ja. auf den Felsvorsprung den Weg angelegt, ist schon echt krass. Und wir sind wieder zurück am Bus. Ja. Jawohl, hier standen wir heute Nacht, direkt mit Blick auf das Meer. Kai macht sich ready, er geht surfen. wir sind mittlerweile gut in San Vicente de Bar <lacht> BAKERA! Sowas ja. Angekommen, unser Blick aus dem Bus. Da wird gemäht. Ja, da wird schon die Wiese gemäht. Du bist bereit? Ich bin bereit, wir können gehen. Erzähl mal, was brauchst du alles jetzt zum Surffäulen? Du brauchst ein Foil. und ja. Ein Board, das fürs Foil geschickt ist. Also hier so einen Kasten hat. Für zwei Schiene, damit man eine Aufnahme für das Foil hat. Und äh, ein Leash natürlich, damit, damit man das Board nicht vergisst. Leash? Und ganz wichtig beim Feulen, Helm. der Helm, weil wenn es dich spült, will man nicht den Feul aufs Kopf auf den aufs Kopf. Kopf ganz wichtig, das Gehirn schützen, auch wenn wir nicht drin sind. Genau. Ist. <lacht> Und Neoprenanzug ist auch angenehm. Genau, das kann ich hier auch empfehlen. Ja. Dann viel Spaß dir. Danke. Pass auf dich auf. lassen sanite ciao ciao und fahren in die bergen ich glaube es heißt die picos ja die scheibe ist schon ordentlich dreckig die sollen wir mal echt waschen wir haben ein paar tipps bekommen von anderen camper und die haben gemeint schaut euch die bergen an das naturpark um den picos ist richtig richtig schön die nächsten Tage sollen eh keine Wellen und Wind sein, deshalb genau, das passt es das ganz, ganz gut, in die Berge zu fahren. Wir sind mitten in den Picosgebirge in ein Städtchen, das heißt Potes und da Kommen wir mal durch und schauen, ob wir was gut zu essen finden. Mhm. Wir haben jetzt extra frisch gemacht. Ja. Andere Kleidung an zur Abwechslung. Ja, herrlich, fühlt sich echt auch mal gut an. Mhm. Lokal und ein Paella. Und schmeckt? Lecker? Lecker, ja. Der Paella ist auch richtig lecker hier. Die Muscheln, die gefallen mir richtig gut. Die muss man mit der Hand essen, glaube ich. So, wir haben Jetzt bummeln wir noch mit der Flasche Wein okay. durch das Stadtchen. Wir natürlich nicht die ganze Flasche Wein kurz vertrinken. Nee. Oh. Ja. Ausbauen, sagt man in holländisch. Ja. Ausbauen. Oh Einfach echt ein schönes, kleines Dörfchen und Alt, glaube ich auch. Ganz alt und alle so schön geschmückt. Was sagt man da, Sträßchen? Sträßchen. Hier gibt es einmal Alt, mit Löchern im Dach, versus Neu. The, road is long and full of dust. The landscape changes around me, on and on, I feel I'm lost. Whatever happened to me, happened for my highest good I read that in so many books, now it's almost understood I'm moving on Und hier ja. am Fluss entlang direkt was frischer, Ja. Kaltes Wasser. Ähm, wir gehen aber noch im Fluss. Wir suchen die heiße Quelle auf und lassen uns den Tag dann einfach gut ausklingen. Sweet is my location, sweet as well my destination. Und zurück am Parkplatz bei Louis. Ja, da steht er. Ich hoffe ihr seht uns, wir laufen dann im Dunkel zum äh, Quelle. Extra im Dunkel, weil äh, tagsüber soll es äh, ziemlich voll sein. Es gibt nur ein kleines Becken, wo es auch richtig warm kommt. Und äh, da würden wir natürlich gerne alleine schön reinlegen. Ich stelle es mir ja. romantisch vor. Ja, ich hoffe, dass es warm genug ist. Äh. So ist gerade unsere Stimmung. Kate, wie ist es? Du? Herrlich, bei mir ist es richtig heiß. Hier kommt die warme, das Wasser, warme Wasser direkt aus dem Fels. Gut auszuhalten hier im Fluss. Ne? Hm? Wir haben hier so ein kleines Becken, wo wir reinlegen und da strömt der normale Fluss, wenn man es sieht. Und das ist eiskaltes Wasser, da will man nicht drin liegen. Bei uns im kleinen Becken. Ah, ist es aber. Herrlich. Ja. Gerade es wird immer wärmer. Oh, das ist richtig warm hier so. Ja. Tagen in, in Spanien. So, wir sind zurück im Bus. Oh, herrlich. Ein, Wie spät ist es? Wir waren ewig. Jetzt, ich denke bestimmt zwei Stunden drin. Ja. Ein Traum war es. Zuerst dachten wir, oh nee, das ist irgendwie kalt. Kommt abends und der heiße aber sonst ist es kalt. Und dann haben wir uns selber so hingelegt, dass wir abgestaut haben. Und da war es richtig gut. Wir lagen da so fast eingeschlafen. Wie im Bad, ja. aber ohne Wasserverschwendung. Und man hat schön die Sterne gesehen, das Dampf, wie es hochgestiegen ist, und der Fluss gehört. Also man hat richtig die Natur eingeatmet, eingesaugt. Das war und jetzt geht's ins Bett. Geht's ins Bettle. Also Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Wir haben Lowy an der Straße geparkt und vor uns geht's los auf eine Wanderung ja. in Pikosgebirgen. Wir müssen den weiß Streifen folgen oder ich folge einfach Kate. Der chillt. Schön. Also da gibt es so einige Bergziege hier. Man fragt sich, ob sie hier schläft hier vorne. Und die da hinten. Die ist ziemlich K.O. glaube ich. Wie geht's meiner Bergziege? Für die Ziegekletter klettert, ist besser wie ich. Ja, die rutschen nicht so glaube ich, ne? Hey Freundchen, chillst du hier? Schön, ne? Mit die ganze Family am Berg. Herrlich. Mit den Bergziegen laufen wir weiter. Hoch. Geht? Alles okay? Ja, wir kommen voran, weil wir stehen nicht am Puppen, wenn wir sind mit den Fliegen uh -huh. oh, wir lassen die Bergziegenkolonne hinter uns. Also jetzt fühlen wir uns doch echt mitten im Picosgebirge. Sei ich mal still. Genau. Hier ist es echt ruhig. Also, wir haben die Berge für uns. Gut. Ist richtig gut. Wasser direkt aus dem Berg, so muss es sein, ne? Ah, oh, das ist so gut. Wir haben es geschafft, da ist dann das Dörfchen, es ist so romantisch. Romantisch? Süß. <lacht> da steht Zukauf, der Käse Picon de Tres Viesel. let's skate und sie wartet bis der Cola kommt. Und essen. essen. Und wir probieren den Käse von hier, ne? Käse de piquant. paar und ein Tapas. Yes. Ich bin gespannt, was kommt. Das hier ist der Käse von hier. Käse de piquant sieht hammer aus. Ah, also ein Schimmelkäse, glaube ich. Mm -hmm. Mit das Brot. Jetzt warten wir noch auf die Kartoffeln. Mitten noch im ersten Gang haben wir die zweite Gang bekommen. Das Pommes. sind Pommes mit ein, der Käsesoße. Halt eine Soße von der Käse gemacht. Also. Däftige Mahlzeit, okay. Deftige Mahlzeit. Du hast einen Hund neben dir. Hey, hallo! lustig hier überall auf die Dächer legen äh, Steine drauf, damit die Dachziegel, glaube ich, liegen bleiben, wenn es stürmt. Also das sieht man hier fast auf jedem Dach. Ist auch ein, auch ein Weg. Ja. Natürlich nehmen wir auch einen Käse von hier mit den Berg runter. Ja. Erinnerung, vor allem der war echt lecker. Ja, was machst du da in dein Glas? Ich habe die Zitrone Ah. Dass ich die Zitronen noch essen <lacht> Sehr gut. Mal schauen, ob sie das Gesicht verzieht. Oh, okay. oh ja. Herrlich gefestbart, Der ganze Gäse gefestbart. Herrlich. Der Pommes. Wir trinken noch was. Und ähm, dann wollen wir den Berg runter. Genau, dann geht es gemütlich wieder die drei Stunden den Berg runter, die wir hochgelaufen sind. Mhm. Ab, zurück ins Tal und dann sehen wir uns dort wieder. So, wir sind wieder gut unten angekommen, ähm, das Wetter hat ein bisschen nachgelassen. Es ist, zugezogen. es ist ein bisschen zugezogen. Und Kai war sogar trotzdem noch in diesem eiskalten Fluss gerade Baden, hat sich erfrischt. Genau, ich dachte noch mal kurz, erfrischen, bevor es heute Abend wieder ins Bett geht. Für mich nicht, es war zu kalt. War schon echt frisch, aber ja. hat gut getan. Wir spüren die 1000 Höhenmeter in den Beinen, mhm. das waren 12 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Traumhafte Natur, schöner Weg, süßes Dörfchen oben, leckeres Essen. Also hammer -Tour gewesen. Ein Top-Tag und ein Top-Woche war es wieder. Ja. Ich hoffe ihr habt auch davon genossen. Wir ähm auf jeden Fall. Dann verabschieden wir uns für diese Woche wieder. Wir hoffen es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben nach da oder kommentiert oder beides und ja, wir freuen uns auf nächstes Mal. Auf nächstes Mal. Bis dann. Dach, Dach. dach, dach. Dui, dui. Dui.